Genau ja, super. <lacht> Lisa sitzt am Morgen am Küchentisch. Sie schlägt die Zeitung um auf und schlägt sich. Denn heute ist der 6.10.2012. Der Stichtag, den sie gar nicht mag. Denn ab heute arbeiten Frauen in Österreich unbezahlt. Sie hat sich ihr Leben anders mal, als nur die Handlangerin von Männern zu sein. Die hat einfach mehr bekommen, weil sie am lautesten schreien. Lisa beißt den Semmel und trinkt ihren Kaffee. Und dann hat Lisa eine Idee. Eigentlich könnte ich gleich hier sitzen bleiben, auf die pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen gerechten Lohn streiken. Immer wieder hat Lisa in der Schule gehört, Frauen sind ganz berechtigt, es gibt nichts mehr, was sie stört. Doch wie geht's? Das denkt sich Lisa, hast mein Vater mehr verdient als meine Tante Irmi mit dem unehrlichen Kind. Und warum kriegt mein Freund beim Praktikum mehr Zeit? Warum studiert er nicht Lehramt, obwohl er Kindes und mag? Ach ja, das ist ja ein Frauenberuf und dir ist dabei halt ein schlechter Ruf sagt ihr Freund, er soll die Wäsche selber waschen, sie fasst einen Entschluss und beginnt laut zu lachen. Ich werde heute hier sitzen bleiben, auf die Arbeit pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen gerechten Wunsch streiken. Wir werden heute hier sitzen bleiben, auf die Arbeit pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen ja. Wir werden heute hier sitzen bleiben, auf die Arbeit teilen, ein Liedchen schreiben und für einen Gerechten und Steigen.